Wozu brauche ich im Studium Citavi? Ich möchte Ihnen in diesem Video kurz zeigen, was Citavi alles kann und wie viel Arbeit Ihnen das im Studium abnehmen kann. Dazu habe ich hier zunächst mal Citavi geöffnet. Sie können sich das Programm über die Seite des Rechenzentrums besorgen und dann auch zu Hause nutzen. Wenn Sie Citavi geöffnet haben, sehen Sie hier zunächst mal so diesen, ähm, diese Benutzeroberfläche und können hier auf der linken Seite Kategorien anlegen. Das ist der erste Schritt, wenn ich eine Hausarbeit oder ähnliches plane, dass ich die Gliederung für dieses Projekt plane und allein dafür können schon diese Kategorien hier sehr hilfreich sein. Sie würden dann natürlich dorthin inhaltlich hinschreiben, was die einzelnen Kategorien bedeuten. Ich kann hier natürlich auch Subkategorien bilden, wenn ich hier mit einem Rechtsklick draufgehe und dann neue Subkategorie, kann ich hier zum Beispiel jetzt eine Subkategorie für die erste Kategorie erstellen und so weiter und so fort, sodass ich also hier dann schon einen Plan für meine Gliederung habe, anhand derer ich dann meine Hausarbeit oder meinen Projektbericht schreiben kann. Dieses Kategoriensystem kann ich jetzt nutzen, um die einzelnen Literaturquellen, die ich finde, dort einzusortieren. Also nehmen wir mal an, ich habe jetzt ein Buch gefunden, was ich für meine Hausarbeit nutzen möchte. Dann beginne ich folgendermaßen. Ich gehe hier oben links auf Titel einfügen und kann dann zunächst mal auswählen, um welchen Dokumententyp es sich handelt. Hier sind die am häufigsten vorkommenden, einfach ein Buch, also Monografie, ein Sammelwerk oder ein Zeitschriftenaufsatz. Aber es können auch jede Menge andere Dokumententypen ausgewählt werden. Ich möchte jetzt ein Buch eingeben, sage also Monografie, okay. und Dann bekomme ich jetzt hier eine Seite angezeigt, auf der ich alle möglichen Informationen zu diesem Titel, also zu diesem Buch eingeben kann. Könnt ihr jetzt hier also per Hand vom Buch abschreiben, wie heißt der Autor, wie ist der Titel, der Untertitel, das Erscheinungsjahr, Verlag etc. und so weiter. Das wäre jetzt äh, relativ aufwendig und schon da haben wir die Möglichkeit, uns sehr viel Arbeit zu sparen, indem wir hier zum Beispiel die ISBN äh, abschreiben vom, vom Buch und dann bekommen wir alle anderen Informationen zu dem Buch automatisch eingelesen. Es gibt noch jede Menge andere Möglichkeiten, die sich dann angucken können wie Sie Buchtitel oder auch PDFs und so ein, weiter einlesen können. Ich habe jetzt hier eine ESPN-Nummer abgeschrieben und füge die hier ein und klicke auf Enter. Dann fragt mich Citavi, äh, ob ich die Titelangaben ergänzen möchte und dann werden online jetzt die äh, Titelangaben recherchiert, die zu dieser ESPN-Nummer zu finden sind. Und jetzt hat man hier ohne selber hier irgendwas abtippen zu müssen, Informationen zu den Autorinnen dieses Buches, was ich hier mal beispielsweise ausgewählt habe, Titel, Untertitel, Erscheinungsjahr, Verlagsort, Verlag, alles was man braucht, um nachher ein gutes Literaturverzeichnis erstellen zu können. Wenn ich hier auf Übersicht gehe, sieht man, dass sogar hier ähm, das Cover auch eingelesen wird. Dann äh, kann man sich direkt auch daran erinnern, welches Buch das genau war. Diese ganzen Tabs hier sind jetzt weitere Informationen zu den Titeln. Das haben wir gerade schon gesehen. Hier kann ich Informationen zum Inhalt eingeben, hier Zusammenhang mit anderen Titeln, also wechselseitige Verweise eingeben, Zitate, Kommentare und ich kann es auch mit Aufgaben verknüpfen. Was ich persönlich am meisten nutze, ist, wenn ich hier bei Zitate, Kommentare klicke und auf Neu, kann ich hier auf Zusammenfassung gehen. Dann öffnet sich einfach so ein kleines Feld, in das ich hier mir Notizen zu dem Buch machen kann und entsprechende Zusammenfassung schreiben. Der Vorteil ist halt hier bei Citavi, dass Sie die Informationen zu diesem Titel und im Prinzip zu allem, was Sie äh, zu der Hausarbeit gesammelt haben, hier gemeinsam in einem Dokument drin haben, in einem Citavi-Projekt. Und das eben nicht verteilt auf äh, viele Dateien auf Ihrem Rechner haben. Okay, wenn ich den Titel drin habe und jetzt angenommen, ich habe jetzt äh, einiges gesammelt an Literatur und möchte jetzt mit der eigentlichen äh, Hausarbeit oder dem Projektbericht anfangen, den zu schreiben, dann kann ich zunächst mal ein äh, Word-Dokument öffnen. Das könnte dann so aussehen, dass ich anfange hier zu schreiben. Äh, ich habe einfach mal hingeschrieben, Projektbericht und dann einen bestimmten Text. So, und jetzt möchte ich gerne einen Literaturverweis hier einfügen. Angenommen, ich habe jetzt an dieser Stelle ein, irgendwie mich bezogen auf die, auf die Literatur, die ich da gerade in Citavi eingelesen habe und möchte das jetzt hier im Word-Dokument sozusagen äh, dokumentieren, auf, welchen, auf welche Literatur ich mich hier beziehe. Dann brauche ich ja zwei Dinge. Das eine ist, ich möchte an dieser Stelle gerne einen Literaturverweis. Wenn wir im Harvard-System, also mit dem Autor-Jahr-System arbeiten, soll also hier stehen, wie heißt der Autor und das Erscheinungsjahr. Und zusätzlich soll im Literaturverzeichnis dann stehen, wie der Titel insgesamt heißt und die genaueren Informationen dazu. Und dazu gehe ich jetzt folgendermaßen vor. Zunächst mal gehe ich hier in Word auf Citavi. Dafür muss natürlich vorher das word add in von Citavi installiert sein. Und klicke dann hier auf den Aufgabenbereich und kann dann auswählen, mit welchem meiner Citavi-Projekte dieses Word-Dokument verknüpft werden soll. Ich habe jetzt hier extra ein kleines Testprojekt angelegt. Das ist das, was ich gerade gezeigt habe. Und sobald ich da klicke, sieht man jetzt hier in Word das komplette Kategoriensystem, das ich gerade in Citavi angelegt habe. Das heißt, ich habe hier eine super Übersicht, um die Gliederung anlegen zu können und mit meiner Hausarbeit anfangen zu können. Und an dieser Stelle hier wollte ich ja jetzt gerne den Beleg einfügen, also das Literatur, ähm, den Literaturhinweis zu ähm, dem Buch, das ich gerade in Citavi eingelegt habe. Und ähm, dafür muss ich einfach nur den Cursor an die richtige Stelle setzen und dann einen Doppelklick auf die jeweilige Quelle machen. Dann passieren jetzt diese beiden Dinge, die ich gerade angesprochen habe. Zum einen wird hier der eigentliche Literaturverweis eingefügt und zum anderen hier unten das Literaturverzeichnis. Und das kann ich jetzt mit allen Quellen, die ich mir im Laufe der Arbeit an dieser Hausarbeit sozusagen erarbeite, kann ich das jeweils so machen und es wird jeweils dann automatisch an der entsprechenden Stelle der Literaturverweis eingefügt und das Literaturverzeichnis soweit ergänzt, bis ich alle Quellen drin habe, die ich für meine Hausarbeit brauche. Ich hoffe, das hat einen ersten kleinen Einblick gegeben, wie der Workflow mit Citavi sein kann. Und es gibt natürlich auch jede Menge andere Software, die ähnlich arbeitet, beispielsweise Zotero. Da würde ich Ihnen empfehlen, einfach mal die verschiedenen Softwaretypen auszuprobieren und sich dann für ein, ein Programm zu entscheiden, mit dem Sie dann das ganze Studium arbeiten und sich damit auf jeden Fall sehr viel Arbeit erleichtern werden. Viel Erfolg!